Wenn wir Beobachtungsmethoden durchführen wollen im Usability Engineering, dann müssen wir einiges dafür vorbereiten. Wir müssen einige Vorarbeiten durchführen, damit wir das letztendlich machen können. Und in diesem Video wollen wir uns ein bisschen diese Vorarbeiten ansehen. Steigen wir einfach direkt ein. Als erstes müssen wir die Beobachtungsmethoden einplanen. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Schritte, die in den Beobachtungsmethoden ja gemacht werden müssen. So zählt eben die Rekrutierung von Nutzerinnen und Nutzern, die Vorbereitung der eigentlichen Durchführung, dann die Durchführung selbst und natürlich anschließend noch die Auswertung des gesamten Vorgehens und natürlich auch das Schreiben eines Berichtes. Und all diese Schritte, die wir da vorhaben, die müssen natürlich zu Beginn eines Projektes klar sein und die müssen dann entsprechend eingeplant werden. Das heißt, was ich mir als erstes erstmal notieren muss, ist, welche Schritte gehören denn eigentlich zu einer Beobachtungsmethode mit dazu und dann kann ich auch anfangen, diese entsprechend zu berücksichtigen. Der erste Schritt, um das zu berücksichtigen, ist, dass man im Projekt schon mal notwendige Ressourcen dafür alloziiert. Das heißt, ich muss mir darüber Gedanken machen, wie viel Zeit kostet mich denn das Ganze? Wie viele Personenmonate brauche ich vielleicht, um das alles durchzuführen? Brauche ich vielleicht zusätzliche Ressourcen? Das können zum Beispiel Geldressourcen sein, um Teilnehmende dafür zu entlohnen, dass sie mitgemacht haben an der Studie. Vielleicht brauche ich aber auch zusätzliche Hardware. Vielleicht muss ich auch ein Labor anmieten und so weiter. Es gibt einfach unterschiedliche Dinge die hier vielleicht notwendig sind und die berücksichtigt werden müssen. Ich muss mir also detailliert darüber im Klaren sein, was will ich machen und daraus kann ich dann ableiten, was brauche ich letztendlich dafür. Und wenn ich das abgeleitet habe, dann kann ich das Ganze in einen Projektplan bzw. in eine Projektstruktur einpflegen. Und dazu zählt dann zum Beispiel ganz klar festzulegen, wer sind denn die durchführenden Personen? Habe ich diese Personen vielleicht noch oder muss ich sie mir erst noch besorgen? Beziehungsweise welche Rollen müssen letztendlich im Projekt mit vorgesehen werden? Bei vielen Vorgehensmodellen spricht man ja von entsprechenden Rollen. Dann kann ich mir auch darüber Gedanken machen, welche Arbeitspakete brauche ich denn eigentlich? Wann finden diese vielleicht statt? Dann muss ich gegebenenfalls mein sonst bisher etabliertes Vorgehensmodell anpassen. Also zum Beispiel, wenn ich einfach nur Scrum einsetze, muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich jetzt das ganze Vorgehen, was ich hier vorhabe, auch im Scrum integrieren. Da gibt es zum Beispiel Ansätze wie Agile UX, die das relativ gut vormachen. Und zum Schluss muss ich natürlich auch noch den Finanzplan ergänzen. Wir sehen hier also, es gibt da eigentlich eine ganze Menge von Dingen, die irgendwo Berücksichtigung finden müssen und zwar gleich am Anfang eines Projektes. Und das ist extrem wichtig, denn ich habe schon sehr, sehr viele Projekte gesehen, die sich erstmal auf zum Beispiel die rein technischen Aspekte stürzen und die so diesen ganzen Bereich des Usability Engineerings und des User Researches irgendwo außen vor lassen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, in solchen Projekten relativ schnell klar zu machen, wir müssen an irgendeiner Stelle ein Usability Engineering durchführen, wir müssen auch Beobachtungsmethoden durchführen. Dafür brauchen wir entsprechende Personen, die das Ganze machen können. Wir brauchen entsprechende Ressourcen und die müssen natürlich komplett im Projekt eingeplant sein. Ganz wichtig, sehr, sehr häufig wird gesagt, Na ja, das kann man ja vielleicht auch am Ende machen. Dann machen wir ein Arbeitspaket, in dem steht dann drin, ja, und zum Schluss testen wir dann mit Nutzerinnen und Nutzern. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken. Erstens, wie wir vielleicht in anderen Videos bei mir schon gesehen haben, es reicht nicht, wenn man einfach nur am Ende des Projektes mal so ein bisschen testet. Man muss einen kontinuierlichen Usability Engineering Prozess durch das gesamte Projekt hinweg durchziehen. Und äh, zweitens ist es eben auch wichtig, wenn man nur am Ende eines Projektes testet, dann kann man im schlimmsten Fall nur noch sagen, ja, euer Projekt war jetzt halt ein Fehlschlag. Man muss auch schon viel früher testen, um gegebenenfalls das Projekt in die richtige Bahnen zu lenken, um mit den ersten Ergebnissen Korrekturen vornehmen zu können. Und das ist ganz wichtig und deswegen lassen Sie sich auf keinen Fall dazu degradieren, einfach nur am Ende irgendwas dann mal zu testen. Sie sollten von Anfang an im gesamten Projekt dabei sein, sollten den gesamten Prozess begleiten und auch über das Projekt hinweg durchaus immer wieder evaluieren, testen. Und das kann eben sehr gut dann auch mit solchen Beobachtungsmethoden der Fall sein. Gut. Wenn wir das Ganze dann letztendlich eingeplant haben, dann gibt es weitere Dinge, die wir tun müssen, um eine Beobachtungsmethode oder die Durchführung einer Beobachtungsmethode vorzubereiten. Dazu zählt als nächstes, dass wir Nutzis rekrutieren müssen. Wir brauchen ja Personen, die bei der Beobachtungsmethode mit dem aktuellen Stand des Prototypen oder mit der fertigen Software letztendlich ihre Aufgaben durchführen und das sollten dann natürlich Personen sein die letztendlich auch Zielpersonen von unserem Produkt, von unserem Werkzeug sind. Und wenn Sie im Usability Engineering diesen ganzen Prozess von vorne bis hinten durchziehen, dann werden Sie am Anfang sicherlich eine Studie darüber machen, wer sind denn eigentlich meine Nutzis? Und da kommen zum Beispiel Personas bei raus und Sie brauchen jetzt an dieser Stelle einfach Personen, die tatsächlich echte Repräsentanten der Personas sind. Also Personas sind ja letztendlich nur fiktive Personen und wir brauchen jetzt echte Personen, die also genau in diesen Personenkreis reinpassen, der durch die Personas bestimmt wird. Und wenn wir diese Personen dann ausgewählt haben, dann müssen wir uns überlegen, wie viele brauchen wir denn davon? Denn die Anzahl der Personen ist nicht ganz unwichtig bei solchen Beobachtungsmethoden. Ich hatte in meinem anderen Video schon mal ganz kurz gesagt, mit einer Person kommt man vielleicht nicht ganz so weit. Es ist tatsächlich so, wenn Sie eine erste Analyse machen wollen, dann sollten Sie mindestens drei Personen rekrutieren, die dann die Aufgaben durchführen können. Mit drei Personen erhält man noch nicht so wahnsinnig valide Ergebnisse, aber man bekommt einen ersten Eindruck, ob größere Probleme da sind. Drei Personen eignen sich auch ganz gut, wenn man dann tatsächlich mal so eine erste Probe machen möchte, wenn man zum Beispiel sehen möchte, ob denn die eigene Beobachtungsmethode, die man vorbereitet hat, ob die denn auch gut funktioniert. Aber was man eben auch machen kann, wenn man zum Beispiel mal schnell einen Quick and Dirty Erstentwurf für eine Oberfläche gemacht hat, dann kann man durchaus auch mit wenigen Personen arbeiten und einfach schon mal gucken, verstehen diese Personen, das geht das in die richtige Richtung oder muss ich irgendwo nochmal nacharbeiten. Wenn wir dann schon ein Schritt weitergehen wollen, wenn wir also irgendwo so ein bisschen validere Aussagen haben wollen, wenn wir es also auch etwas vernünftiger aufsetzen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall in den Bereich von mindestens sechs Personen gehen. Mit fünf Personen, sagt man laut Literatur, erreicht man schon ungefähr 80 Prozent der Usability-Probleme. Also man schafft es, diese aufzudecken. Mit sechs Personen ist man noch etwas sicherer, dann liegt man noch so ein bisschen über den 80 Prozent, aber dann kann man sich relativ sicher sein, dass man auf jeden Fall die größten Probleme gefunden hat und auch noch einige kleinere Probleme auch mit aufgedeckt hat, die man dann natürlich lösen kann. Es gibt es aber noch diese Situation, dass wir manchmal sehr, sehr sicherheitskritische Systeme haben, wo es also wirklich darauf ankommt, dass auch in absoluten Notsituationen immer noch alles richtig bedient werden kann. Ich nenne hier mal als Beispiel einen Defibrillator. Da ist es zum Beispiel notwendig, dass unter Umständen Personen, die so ein Gerät vorher noch niemals bedient haben, den auch in einer persönlichen Stresssituation gut und schnell und effizient bedienen können. Und hier müssen wir natürlich mit deutlich mehr Personen nochmal testen. Die Literatur sagt hier ab 15 Personen aufwärts, darunter sollte es nicht sein. Das ist einfach sehr wichtig, damit man dann auch wirklich sehr solide sagen kann, das funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, wenn Sie dann die Probanden ausgewählt haben und ganz genau wissen, wer alles mitmacht bei der Studie und wenn Sie eben auch wissen, wie viele Personen das sind, dann müssen Sie natürlich die Personen entsprechend einladen und müssen mit diesen Personen Termine dafür abmachen, wann Sie denn diese Studie durchführen. Es hängt jetzt natürlich so ein bisschen darauf ab, wie umfangreich die Studie ist, wie viele Aufgaben die Teilnehmenden mitmachen müssen. Aber Sie sollten letztendlich bei dieser ganzen Terminplanung nicht nur sehen, dass Sie eine Testperson nach der anderen so ganz schnell durchschleusen, sondern dass sie zwischendurch sich selbst und auch ihren Teammitgliedern noch so ein bisschen Raum geben, um dann Zeit zu haben, um vielleicht nach einer Testperson dann alles wieder zurückzusetzen, sich selber nochmal einen Kaffee vielleicht zu gönnen, sich selber nochmal zurückzulehnen und dann mit der nächsten Testperson anzufangen. Wenn Sie also zum Beispiel einplanen, dass die Testteilnehmenden Aufgaben mit einer Dauer von ungefähr 30 Minuten bearbeiten, dann sollten Sie durchaus auch nochmal 30 Minuten einen Zeitslot oben draufschlagen, damit Sie dann in diesen weiteren 30 Minuten alles für die nächste Person vorbereiten können, sich selber wieder etwas beruhigen können, vielleicht noch zusätzliche Notizen machen können. Und das sollten Sie entsprechend vorsehen. Das heißt, Sie kommunizieren mit den Teilnehmenden einfach entsprechende Zeitslots, die dann auch für Sie für die Durchführung hinweg dann entsprechend passen. Und wenn dann die Zeitslots festgelegt sind, dann kann es eigentlich mehr oder weniger mit dem Testen losgehen. Aber vielleicht auch nicht, denn es gibt noch andere Dinge, die Sie vorbereiten müssen. Sie müssen ja noch wissen, was sollen denn die Teilnehmenden überhaupt für Aufgaben erledigen? Das ist der nächste Punkt, den wir uns jetzt hier ansehen. Sie müssen die Aufgaben vorbereiten. Ganz wichtig bei den Aufgaben. Letztendlich geht es ja darum, dass die Nutzis das Produkt, das Werkzeug für Aufgaben verwenden sollen, die auch für die Nutzis irgendwo relevant sind. Es macht jetzt keinen Sinn, die Nutzis irgendwelche Aufgaben durchführen zu lassen, die für sie nicht relevant sind. Denn entweder hat man dann irgendwas bei der Analyse der Aufgaben der Nutzis falsch gemacht oder man hat vielleicht das falsche Produkt oder eben die falsche Nutzergruppe rekrutiert. Das heißt, die Aufgaben müssen nicht nur zum Werkzeug passen, sondern sie müssen natürlich vor allem zu der Nutzergruppe passen, die sie letztendlich rekrutiert haben. Die Aufgabenstellungen müssen auch in der Sprache der Nutzis, formuliert sein. Das heißt, Sie dürfen keine Fachbegriffe verwenden, außer es sind Fachbegriffe, von denen Sie sicher sein können, dass Ihre teilnehmenden Personen diese Fachbegriffe auch kennen. Gegebenenfalls müssen Sie auch bei der Art und Weise, wie Sie das Ganze formulieren, darauf achten, dass es vielleicht auf einen entsprechenden Slang oder dergleichen angepasst ist. Weiterhin müssen die Aufgaben natürlich realistisch sein. Das heißt, Sie sollten in irgendeiner Form mit Aufgaben arbeiten, die die Teilnehmenden potenziell aus ihrer alltäglichen Welt kennen oder eben aus der Welt, in der sie potenziell das Werkzeug einsetzen werden. Die Aufgabenstellungen sollten natürlich auch nicht zu trivial sein, damit die Nutzis auch irgendwo eine gewisse Herausforderung verspüren, damit man auch sieht, ob sie das denn alleine hinbekommen würden. Und Sie sollten aber auch auf der anderen Seite nicht zu anspruchsvoll sein, denn wenn die Aufgabenstellungen zu anspruchsvoll sind, dann kann es sein, dass Sie die Teilnehmenden während des Tests verlieren, weil Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie kriegen das eh alles nicht hin und dann irgendwann auch demotiviert sind, an der Beobachtungsmethode weiterhin teilzunehmen. Eine sehr, sehr gute Grundlage für die Vorbereitung der Aufgaben sind dann die entsprechenden Szenarien, die Sie hoffentlich vorher im Usability Engineering Prozess bereits erarbeitet haben. Szenarien beschreiben ja letztendlich tatsächliche Situationen, in denen Nutzis, in die Versuchung kommen könnten, ihr Werkzeug, ihr Produkt, was sie gerade entwickeln, zu nutzen für eben bestimmte Aufgaben. Und diese Szenarien können super als Grundlage genommen werden. Die können sogar einleitend letztendlich für die Aufgabe fungieren, dass sie eben sagen, Liebe Testpersonen, stellen Sie sich mal bitte vor, Sie sind jetzt in der folgenden Situation und wir haben jetzt ein Werkzeug entwickelt, was eben Ihnen in dieser Situation hilft, die Aufgabe zu erledigen und erledigen Sie jetzt mal bitte mit dem Werkzeug die folgende Aufgabe. Das gibt den Testpersonen gleich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sie auch verstanden haben, aber es setzt auch so ein bisschen den Kontext und damit wissen die Testpersonen so ein bisschen, wo muss ich mich jetzt so ein bisschen einordnen und was sind dann letztendlich die Sachen, die ich dann machen muss. Das ist also eine sehr gute Grundlage. Und wenn Sie das mit berücksichtigen, dann werden auch automatisch ein, zwei der anderen Sachen mit berücksichtigt sein, dass eben die Aufgaben zum Beispiel nicht zu trivial und nicht zu anspruchsvoll werden. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die man tatsächlich bei der Formulierung der Aufgaben falsch machen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass man sich dazu geneigt fühlt, ganz konkrete Hinweise auf das richtige Vorgehen für die Probanden zu geben. Zum Beispiel, klick doch mal bitte eher hier oder klick doch mal bitte erst da. Das ist dann schon sehr konkret, das sind sehr konkrete Hinweise, aber es gibt auch noch andere Hinweise, die mit dem Vorgehen irgendwo zu tun haben. Zum Beispiel einfach nur, als erstes musst du prinzipiell dies machen, als nächstes musst du jenes machen. Ich versuche das nochmal zum Beispiel an einem simplen Login-Screen zu verdeutlichen. Wenn wir jetzt einen Login-Screen haben, dann könnte man dazu als Aufgabe einfach formulieren, loggen Sie sich bitte ein. In dem Fall müssen die Nutzerinnen und Nutzer selber darüber nachdenken, hm, was muss ich denn jetzt wo eingeben? Muss ich zum Beispiel erst einen Nutzernamen eingeben und dann ein Passwort und klicke ich dann auf OK, mache ich es vielleicht in einer etwas anderen Reihenfolge. Das heißt, man lässt hier prinzipiell noch einiges offen. Wenn ich jetzt aber ganz konkret sage, Geben Sie bitte erst Ihren Nutzernamen ein, dann das Passwort, klicken Sie dann auf OK. Dann habe ich nicht nur eine konkrete Schrittreihenfolge vorgegeben, sondern ich habe unter Umständen auch noch einen Bezug zur Nutzerschnittstelle vorgegeben. Und dann wissen die Nutzis im Prinzip ganz genau, was sie machen sollen. Man gibt ihnen eine komplette Anleitung und dann weiß man ja hinterher gar nicht, würden sie das eigentlich auch hinkriegen, wenn sie das denn alleine machen sollten. Dementsprechend ist es eben ganz wichtig, dass man immer auf so einem etwas abstrakteren Level bleibt, aber nicht zu abstrakt. Also immer noch so, dass die Nutzis wissen, was sie prinzipiell machen sollen. Ja, Aber ohne eben die einzelnen Schritte vorzugeben. Es gibt auch noch etwas, was man berücksichtigen sollte, wenn man die Aufgaben formuliert. Die Aufgaben sollten nicht zu groß werden. Die Ausführungsdauer sollte maximal eine Stunde pro teilnehmende Person betragen Ansonsten kann es Ihnen passieren, dass die teilnehmenden Personen einfach ermüden, dass sie dann irgendwann keine Lust mehr haben und dann sind natürlich die Ergebnisse, die nach einer gewissen Zeit dann stattfinden, einfach nicht mehr valide, mit denen können Sie nicht mehr viel anfangen. Es ist außerdem wichtig, dass wenn Sie die Aufgaben stellen, wenn Sie denen dann den Probanden geben, dass die Aufgaben dann auch wirklich für alle Teilnehmenden, zumindest alle Teilnehmenden aus der gleichen Nutzergruppe auch wirklich identisch sind. Es kann jetzt natürlich passieren, dass wenn Sie die Beobachtungsmethode durchführen, Sie haben eine Aufgabenstellung formuliert, dass an irgendeiner Stelle klar ist, diese konkrete Aufgabenstellung oder dieser Teil der gesamten Aufgabenstellung, der funktioniert einfach nicht. Vielleicht, weil der Prototyp noch nicht richtig funktioniert. Vielleicht aber auch, weil wirklich ein größeres Usability-Problem drin ist, an dem bisher alle gescheitert sind. Dann kann man tatsächlich diesen Teil rausnehmen, aber man weiß, man muss eh nochmal alles nacharbeiten. Ansonsten, wenn Sie vergleichbare Daten haben wollen und dementsprechend auch Auswertungen über die gesamte Teilnehmerschaft machen wollen, dann ist es wichtig, dass alle auch wirklich die gleichen Aufgaben bekommen und dass sie auch alle die gleichen Aufgaben abarbeiten. Gut, das sind sehr viele, sehr wichtige Hinweise und das sind auch die Hinweise, die eigentlich immer schwierig sind, wenn man sie dann eben berücksichtigen muss. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, dass Sie versuchen, eine solche Aufgabenstellung mal zu formulieren, aber zur Übung kommen wir ja gleich noch. Bevor wir jedoch zur Übung kommen, müssen wir uns noch einen weiteren Aspekt angucken. Nämlich, wenn man eine Beobachtungsmethode vorbereitet, muss man auch den Prototypen bzw. das finale Werkzeug vorbereiten. Für die Durchführung der Beobachtungsmethode muss ja alles zur Verfügung stehen, was die Teilnehmenden letztendlich brauchen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Das heißt, wir brauchen nicht nur den Prototyp oder eben das finale Werkzeug in der jeweiligen Version, sondern wir brauchen natürlich auch alle möglichen Voraussetzungen, die notwendig sind. Das können zum Beispiel Eingabedaten sein, die während des Tests benötigt werden. Wir müssen natürlich auch alles installieren. Wir müssen gegebenenfalls Beispieldaten schon vorher einpflegen, die die Nutzerinnen und Nutzer dann hinterher im System sehen sollen. Wir müssen auch testen, ob die Funktionalität, so wie wir sie für die Aufgabe benötigen, auch tatsächlich schon da ist, ob wir das Ganze so einsetzen können. Es gibt hier also sehr, sehr viele Dinge, die gegebenenfalls vorbereitet werden müssen. Das hängt aber ganz stark jetzt davon ab, was sind das eigentlich für Aufgaben. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie tatsächlich alles richtig gemacht haben, alles vorbereitet haben und dass Ihr Prototyp eben auch dem entspricht, was benötigt wird, um die Aufgabe zu erledigen, dann ist es vielleicht sinnvoll, zum einen das Ganze selber mal durchzuspielen, die Aufgaben, und zum anderen vielleicht auch mit ein oder zwei Testprobanden das Ganze mal durchzuspielen, um dann eben nicht nur zu sehen, ob denn Praktisch der Prototyp alles das bietet, was notwendig ist, sondern vielleicht auch wird die Aufgabenstellung richtig verstanden und gehen die Nutzis dann, wenn möglich, auch in die richtige Richtung oder läuft irgendwas komplett schief. Sie sehen also, allein die Vorbereitung einer Beobachtungsmethode benötigt einiges an Ressourcen und auch einiges an Gedanken, aber das ist auch so ein bisschen Übungssache, da wird man irgendwann schneller mit. Aber wo wir gerade beim Thema Übung sind, hier kommt nämlich auch schon die Übung zu diesem Video. In dieser Übung möchte ich Sie einfach mal bitten, Bereiten Sie eine Nutzerstudie, also eine Beobachtungsmethode, für das Versenden von E-Mails mit Bild- und Tabelleninhalten vor. Welche Nutzis müssten Sie dafür rekrutieren? Da können Sie sich mal so ein bisschen drüber Gedanken machen, wer normalerweise eben E-Mails versendet und vielleicht auch mal Bild- und Tabelleninhalte mit versendet. Wie müsste dann letztendlich eine Aufgabenstellung formuliert sein? Das heißt, Sie formulieren eine ganz konkrete Aufgabenstellung, in der Sie eben Ihre Teilnehmenden bitten, einfach mal, eine E-Mail mit einem Bild und einer Tabelle zu verschicken. Und Sie müssen sich dann auch noch überlegen, was Sie für die Testdurchführung sonst so vorbereiten müssen. Ich gebe schon mal einen kleinen Hinweis. Vielleicht, wenn wir Bilder versenden sollen, ist es nicht ganz unwichtig, auch ein Bild zur Verfügung zu haben. Und mit dieser Aussage lasse ich Sie dann mal mit der Übung allein. Ich glaube, das wird schon anspruchsvoll genug. Ich bin gespannt auf Ihre Lösungen und freue mich dann, bis wir das Ganze in der Übungsbesprechung besprechen. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss you. Mm -hmm.